Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi, heute mit einer weiteren Aktienanalyse aus dem Lithium Sektor. Nachdem ich bereits schon eine vergleichbare Aktie, unter anderem Rocktech Lithium, analysiert habe, schrieb mir ein Zuschauer in den Kommentaren, ich solle mich doch mal Vulcan Resources Energy anschauen und in der Tat hat der Zuschauer nicht zu viel versprochen. Vulcan Energy Resources vereint zwei große Zukunftsthemen, nämlich erneuerbare Energien und E-Mobilität. Im weiteren Sinne, denn Vulcan Energy Resources will insbesondere in Deutschland mithilfe eines neuen Verfahrens Lithium ohne die üblichen negativen Umweltauswirkungen bereitstellen und dabei auch noch durch Nutzung von Geothermie erneuerbare Energien erzeugen. Hört sich mega vielversprechend an, deshalb schauen wir jetzt mal darauf, wie das Ganze funktionieren soll und wie die bisherigen Erkenntnisse zu den Chancen eines Gelingens von diesem Vorhaben sind. Mithilfe eines Teams von Spezialisten verfolgt das australische Unternehmen gemäß eigener Aussage das Ziel, ab 2024 hochwertige Dizim-Verbindungen in Batteriequalität ohne CO2-Fußabdruck herzustellen, indem erneuerbare geothermische Energie zur Förderung der Lithiumproduktion genutzt werden soll. Dabei soll die Lithiumherstellung anders als bei den herkömmlichen, extrem, muss man sagen, umweltschädlichen Lithiumverarbeitungsprozessen ohne Verdunstungsbecken, Bergbau oder fossile Brennstoffe auskommen. Machbar soll dies eine kombinierte Tiefgeothermie- und Lithiumsolequelle, die größte Lithiumressource Europas im Oberrheintal in Deutschland, und gemäß dem Unternehmen reichen die Rohstoffquellen aus, um Europas Bedarf an Lithium für Jahre hinaus decken zu können. Was natürlich einem Gold- und Geldkackenem Esel entsprechen würde, wenn man bedenkt, dass Europa der am schnellsten wachsende Markt für Lithiumverbindungen ist. Die Probleme der EU bei der Leitzen Herstellung für den Elektrofahrzeugmarkt zum einen ein hoher CO2-Fußabdruck und Wasserverbrauch, zum anderen die vollkommene Abhängigkeit von Importen aus dem Ausland könnten von Vulcan Energy gelöst werden und dem Unternehmen und ihren Aktionären einen Haufen Geld bescheren. Die Wahrscheinlichkeit, ob dieses Szenario eintreten wird, sollte man aber äußerst stark hinterfragen aus zwei zentralen Gründen. Der Umfang der Rohstoffvorkommen und dessen wirtschaftliche Abbaufähigkeit ist noch nicht voll bewiesen, dazu später mehr, und zweitens bedarf es ca. 700 Millionen US-Dollar Kapital um die nötigen Produktionskapazitäten aufzubauen. Wie diese Finanzierung gelingen soll und wie weit man da bereits ist, dazu auch später mehr. Die Frage nach den tatsächlichen Reserven im Oberrheintal, also das Volumen des wirtschaftlich abbaubaren Lithium, ist massiv beeinflusst von der Entwicklung des CO2-Preises in Zukunft. Sollte sich herausstellen, dass die Lithiumförderung ohne CO2-Emissionen durch Nutzung der Geothermie nicht so wirtschaftlich ist wie bei ihren Wettbewerbern, so könnte dies dadurch ausgeglichen werden, dass weniger Kosten infolge der Abwesenheit von hohem Wasserverbrauch bzw. eher gesagt Wasserverschmutzung und ähm, ohne Millionen Tonnen von CO2 möglich ist. Und infolge des hohen CO2-Preises, welcher bis 2030 bei einem funktionierenden Zertifikatehandel noch mächtig steigen wird oder aber durch die Besteuerung entsprechend zu hohen Kosten führen würde, könnte sich die Lizenzproduktion in Deutschland dann doch lohnen. Dazu kommt, dass man sich die Transportkosten bei den Importen sparen würde, insbesondere in Deutschland mit einem Werk von Tesla und mit den deutschen Automobilkonzernen im Rücken würden die Transportkosten ein weniger wirtschaftliches Vorkommen ebenfalls abmildern, zumal auch geopolitisch ein höherer Preis von der deutschen Automobilindustrie vertretbar wäre. Derzeit kommt 80% des Lithiums noch aus China, nicht alles wird dort tatsächlich geschöpft, allerdings gelangt der Großteil des Lithiums aus anderen Ländern dann zur Weiterverarbeitung nach China, wodurch sich der hohe Marktanteil und auch die hohe Abhängigkeit ergibt. Warren Buffett empfiehlt bei der Aktienwahl nur Geschäftsmodelle auszuwählen, die man selbst auch versteht. Wie genau die Gewinnung von Lithium ohne die Emission konkret funktioniert, zeigt ein Video, gesprochen von Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, auf der Seite des Unternehmens. Und da ich es nicht besser zusammenfassen könnte und das Ganze sehr schön animiert ist, hier der jeweilige Videoausschnitt, in dem die technologischen Verfahren erläutert werden. Energieressourcen hat eine Technologie entwickelt, mit der nicht nur das Lithium in Deutschland CO2 vermeidet, sondern dabei auch erneuerbarer Strom und Wärme für die Region bereitgestellt werden kann. In der Region des Oberrheingrabens befindet sich nämlich ein großes unterirdisches Reservoir an heißem Thermalwasser mit einer sehr hohen Konzentration an Lithium. Damit verfügt die Region über die größten Lithiumressourcen in ganz Europa. Doch wie funktioniert die Produktion von CO2-freiem Lithium? Mit Hilfe von geothermischer Bohrungen gelangt die heiße Sohle an die Oberfläche. Dort wird der Dampf in erneuerbarem Strom umgewandelt und zum Heizen von Gebäuden verwendet. Anstatt das abgekühlte Thermalwasser wie bei typischen Erdwärmeanlagen direkt wieder in den Boden zurückzuführen, wird es vorher in eine Anlage mit harzgefüllten Säulen umgeleitet. Dort absorbieren dann die kleinen Harzkügelchen das ganze Lithium, was dann weiter verarbeitet wird. Das Thermalwasser wird in Form eines umweltfreundlichen Prozesses wieder zurück in die Erde geleitet. Das im Harz eingefangene Lithium wird mit Wasser ausgewaschen. Die Lösung wird dann mit Hilfe erneuerbarer Wärme eingedampft und damit das Lithiumgehalt erhöht. Zu diesem Zweck sind mehrere Anlagen in der Region geplant. Zunächst wird die Lösung also in eine nahegelegene zentrale Lithiumraffinerie gebracht. Dort werden Verunreinigungen entfernt. Und die Lösung mit Hilfe eines Verfahrens elektrolysiert, das seit mehr als 100 Jahren in der Chloralkali-Industrie eingesetzt wird. Das in der Raffinerie hergestellte Lithiumhydroxid wird dann zu einem chemischen weißen Pulver weiterverarbeitet, verpackt und zu den Batterie- und Automobilherstellern in ganz Europa transportiert. Bis 2024 soll die Produktion so weit ausgebaut werden, dass 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid bereitgestellt werden können. Das reicht für die Produktion von einer Million Elektrofahrzeugen. Zusätzlich wird 650.000 Megawattstunden grüner Strom produziert, der einerseits für den Prozess der Lithiumgewinnung genutzt wird und zusätzlich mehr als 300.000 E-Autos pro Jahr beschrieben werden können. Die weltweit erste CO2-freie Lithiumproduktion ermöglicht nicht nur die Dekarbonisierung der Batterie- und Automobilindustrie, sondern auch eine nachhaltige Energiewirtschaft. Kommen wir nun zu der Frage, ob die Lithiumvorkommen denn auch tatsächlich so umfassend sind, wie es von den Unternehmen nach außen hin suggeriert wird. In dieser Tabelle siehst du Lithium-Ressourcen der Oberrheinischen Region, insbesondere von Ortenau. Wichtig ist, dass die Ressourcenangabe an sich eine Schätzung ist im Vergleich zu der Angabe, wenn da jetzt Reserven stehen würde, wo man bei Reserven halt mit absoluter Sicherheit das wirtschaftlich abbaubare Vorkommen kennt. Und in dieser Tabelle ist also nur das geschätzte Vorkommen da. Ob dieses wirtschaftlich abbaubar ist, weiß man nicht genau. Genauso wenig kann man genau sagen, wie viel überhaupt vorhanden ist. Bei Ressourcenschätzung hat man grundsätzlich drei Klassifikationen, measured, indicated und inferred und genau in der Reihenfolge ist auch die Informationsdichte enthalten. Bei measured kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit Aussagen über, den Ausmaß, über das Ausmaß der Vorkommen machen, bei indicated gibt es klare Indikatoren und eine mittel- bis hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dort richtig liegt und bei inferred ist das tatsächliche Ausmaß mit der geringsten Informationsdichte untermauert. Oftmals handelt es sich hier um Schätzungen beruht auf den geologischen Charakteristika der jeweiligen Umgebung. Und kommen wir nun zu der Betrachtung der Daten über die Lithiumvorkommen. Dabei lässt sich erkennen, dass die Vormachbarkeitsstudie durchaus kritische Fragen bezüglich der wirtschaftlich förderbaren Lithiumvorkommen zulässt. Circa 85% der geschätzten Vorkommen sind als inferred eingestuft. Also sie wurden sozusagen geschlussfolgert aus den geologischen Charakteristika im Oberrheintal und haben ja somit äh, die geringste Informationsdichte nach diesem Klassifikationsschema. Das bedeutet, dass es vorhanden sein, dieser Vorkommen mit geringster Wahrscheinlichkeit bemessen ist und die Frage der Wirtschaftlichkeit beim Abbau des Vorkommens haben wir hier mal ganz außen vor gelassen. Insgesamt kommt Vulcan Energy auf ein zum Vorkommen von 2.980.000 Tonnen, ähm, wovon insgesamt 5 544.000 mit Indicated eingestuft und die restlichen ca. 2,5 Millionen Tonnen ähm, auf der geringsten aussagekräftigen Kategorie Inferred eingestuft sind. Da man die genannten Tonnenangaben nicht wirklich in ihrem Verhältnis einschätzen kann, hier mal ein paar Maßstäbe zur Einordnung. Weltweit gibt es ein geschätztes Lithium-Reservevorkommen ähm, von 40 Millionen Tonnen. Da es sich hier um Reserven handelt, sind die 40 Millionen Tonnen zumindest aus heutiger Sicht wirklich vorhanden und wirtschaftlich abbaubar. Und die weltweit jährliche Nachfrage nach Lithium betrug im Jahr 2018 33.000 Tonnen. Bis zum Jahr 2025 ging man im Jahr 2018, damals laut einer Studie, von einer Verdopplung des Bedarfs für das Jahr dann 2025 aus. Und mit dem derzeitigen Blick auf den beschleunigten Anstieg der E-Mobilität wird sich der Lithiumbedarf äh, noch sehr äh, viel früher verstärken und auch in seiner Gesamtweite stärker ausfallen. Sollte Vulcan Energy in Deutschland also tatsächlich wie in der Vormachbarkeitsstudie geäußert knapp 3 Millionen Tonnen roh zur Verfügung haben, so wäre der europäische Markt für 10 Jahre lang safe mit Lithium versorgt, wenn man davon ausgeht, dass bei Produktionsstart im Jahr 2025 in Europa ein Lithiumbedarf vom Ausmaß des globalen Bedarfs im Jahr 2018 vorhanden sein wird, 33.000 Tonnen also. Und gemäß Vulcan Energy Resources soll nach Beginn der Lithiumförderung auch jährlich ein entsprechender Betrag, derzeit festgelegt, von 40.000 Tonnen Lithium extrahiert werden. Wie in der Einleitung bereits angesprochen, ist ein weiteres großes Problem die Finanzierung von dem Vorhaben. Ähm, dort hat man Kapitalkosten statt Kapitalkosten für den Bau der jeweiligen Produktionsanlagen ähm, in Planung stehen von 700 Millionen US-Dollar für die erste Phase des Projektes und nach dieser ersten Phase würden sich dann schon bereits laufende Einnahmen ergeben und ein Proof-of-Concept vorhanden sein, was eine weitere Kapitalbeschaffung für die Investitionsausgaben der zweiten Projektphase mit einem kapital äh, von 1,14 Milliarden US-Dollar dann auch möglich machen würde, könnte, sollte meiner Meinung nach. Insgesamt belaufen sich somit die Ausgaben auf einen CapEx von 1,74 Milliarden US-Dollar. Nur zum Vergleich, die Marktkapitalisierung von Vulcan Energy Resources beträgt derzeit 1,6 Milliarden australische Dollar, was insgesamt 1,16 Milliarden US-Dollar entspricht. Ein australischer Dollar ist umgerechnet 0,73 US-Dollar wert. Wir können also zusammenfassen, dass die derzeitige Marktkapitalisierung von Vulcan Energy Resources geringer ist als das notwendige Kapital, um auch mit der Projektphase 2 abzuschließen. Wird es das Unternehmen also schaffen, das notwendige Kapital, insbesondere die 700 Millionen US-Dollar, für die erste Phase aufzutreiben? Das ist die zentrale Frage. Derzeit hat Vulcan Energy Resources Liquiditätsreserven in Höhe von 114 Millionen australischen Dollar, insgesamt 83 Millionen US-Dollar umgerechnet. Und zuletzt hatte das Unternehmen verkündet, dass infolge einer neuen Kapitalerhöhung, institutionelle Investoren sich mit 200 Millionen US-Dollar am Unternehmen beteiligen werden. Wie du im grünen ja, Erscheinungsbild der Bilanz und ebenfalls hier im Balkendiagramm erkennen kannst, hat Vulcan Energy ähm, allerdings keine nennenswerten Schulden, sodass äh, das Unternehmen nicht durch hohe Fremdkapitalkosten belastet ist und die 83 Millionen US-Dollar und die neuen zugesicherten 200 Millionen US-Dollar Cash dann auch ausschließlich für die definitive Machbarkeitsstudie und in den nächsten Jahren dann für die Projektphase 1 für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur verwendet werden kann. Das Verhältnis von Schulden und Vermögen in der Entwicklung wird auch in diesem Chart nochmal deutlich aufgrund der bisherig ausschließlich erfolgten Vormachbarkeitsstudie und der ausschließlichen Finanzierung durch Eigenkapitalerhöhung konnte das Unternehmen die Aufnahme von Schulden verhindern und ihr Vermögen auf einen Wert von umgerechnet 93 Millionen US-Dollar steigern, wovon der Großteil auf liquide Mittel entfällt, wie eben bereits erläutert. In den nächsten Monaten wird die Kurve der liquiden Mittel und des Vermögens weiter ihren parabolischen Weg nach oben gehen, wenn die 200 Millionen US-Dollar durch die neuerliche, vertraglich abgesicherte Eigenkapitalerhöhung mittels institutioneller Investoren durchgeführt wird. Blicken wir nun noch auf die Entwicklung und Prognose bei der Gewinn- und Verlustentwicklung. Hier kann ich mich relativ kurz halten, denn bisher hat Balkan Energy beim Umsatz nicht wirklich was vorzuweisen, dadurch, dass, wie gesagt, bisher nur die Vormachbarkeitsstudie angefertigt wurde und noch nicht mit der Extraktion und dem Verkauf von Lithium begonnen wurde. Infolge ähm, ja, in steigender Ausgaben kam es dann allerdings dazu, dass der Verlustanstieg gegenüber dem letzten Jahr um 200%. Prozent Zu erklären ist das mit dem Beginn der definitiven Machbarkeitsstudie und dem dafür notwendigen Betrieb der ersten Pilotanlage. Ja, Mitte 2024 soll der Jahr-zu-Jahr-Umsatz 34 Millionen australische US-Dollar betragen und der Verlust bei 33 Millionen australischen US-Dollar liegen. Die nächsten drei Jahre wird das Unternehmen somit auf keinen Fall profitabel sein. Allerdings ist dies bei einem angepeilten Produktionsbeginn im Jahr 2024 auch nicht sonderlich verwunderlich. Für das Jahr 2026-2027 ist es schwierig, eine Prognose abzugeben. Allerdings kann man davon ausgehen, dass Unternehmen, sofern alles klappt, wie geplant, dann die ersten deutlichen Gewinne einfahren wird und sich die Anfangsinvestitionen dann auch anfangen zu amortisieren. Fakt ist auf jeden Fall, wer bei Vulcan Energy einsteigt, der sollte mit, einem, mit einer langen Durchstrecke rechnen bis zu den ersten Gewinnen. Und Blicken wir nun noch auf die Aktionärstruktur und die Insider-Trades. Bei den Insider-Trades ergibt sich ein geteiltes Bild, welches, ja, welches allerdings für die letzten sechs Monate deutlich zu positiven Betrachtungen neigt. Insgesamt wurden doppelt so viele Insiderkäufe wie Verkäufe getätigt. Bei der Aktionärstruktur lässt sich konstatieren, dass die Top 18 Aktionäre insgesamt knapp 40% des Unternehmens besitzen, knapp zwei Drittel der Aktien befinden sich derzeit im Streubesitz. Bevor ich zur abschließenden Bewertung komme, zunächst noch ein Blick auf den Chart, innerhalb der letzten drei Monate konnte sich der Aktienkurs nochmal knapp verdoppeln, auf ein Jahressicht ergibt sich eine prozentuale Kursrendite von unheimlichen 1600%. Die Aktie schafft es also innerhalb von einem Jahr von einem Penny-Stock mit einem Preis von 80 australischen Dollar-Cent auf über 14 australische US-Dollar zu klettern. Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Bewertung, welche mir sehr schwer gefallen ist, muss ich sagen. Eine Discounted-Cashflow-Analyse ist aufgrund der zahlreichen variablen Einflussfaktoren wie etwa der Umfang des tatsächlichen Lithium-Vorkommens und dessen wirtschaftliche Abbaubarkeit nicht wirklich möglich und sinnvoll. Man könnte auch sagen, ähm, dass die Finanzierung bei fehlenden 400 Millionen US-Dollar für die Phase 1 des Projektes ebenfalls ein Risiko bei der Aktie darstellt. Ein positives und nicht unerhebliches Argument für die Sättigung des hohen Startkapitalbedarfs stellt das ESG-Investieren dar. Vulcan Energy hält mit ihrer Ausrichtung auf die nachhaltige Energieerzeugung, Lithiumgewinnung sowie mit der Erfüllung von compliance Compliance-Auflagen und auch mit einer hohen Frauenquote die Kriterien für ESG-Fonds ein jenen Fonds, die durch nachhaltige, in denen nur nachhaltige Unternehmen enthalten sind, ähm, bei denen man als Anleger also kein schlechtes Gewissen haben braucht. Unter anderem auch durch die Beisetzung in diesen ESG-Fonds hat ähm, sich die Marktkapitalisierung so positiv entwickelt und ähm, das könnte sich natürlich in Zukunft dann auch weiter fortsetzen, sodass infolge von weiteren sehr wahrscheinlich in Eigenkapitalerhöhung in der Zukunft die Verbesserung der Aktien auch nicht ins unermessliche gesteigert werden wird. Ob man übrigens in solche ESG Fonds bzw. ETFs investieren sollte oder nicht, dazu kann ich jedem nur einen sehr interessanten eine sehr interessante spieltheoretische Analyse von Professor Dr. Rieck empfehlen und kommen wir jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Ich persönlich denke, dass die Finanzierung keine großen Probleme darstellen wird, sofern, ganz wichtig, sofern die definitive Machbarkeitsstudie positiv ausfällt. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist meiner Meinung nach genial und wenn es klappt wie geplant, dann würde sich ein Investment vermutlich auch beim derzeitigen Preis und auch im Hinblick auf weitere Kapitalerhöhung in Zukunft dennoch rentieren. Meiner Meinung nach ist ein Investment aber auch eine Spekulation darauf, dass die definitive Machbarkeitsstudie positiv ausfällt und der Aufbau der nötigen Infrastruktur dann auch im angepeilten Kostenrahmen bleibt. Aus diesem Grund werde ich erst in das Unternehmen investieren, wenn die definitive Machbarkeitsstudie veröffentlicht wird und die positiven ja, die Ergebnisse auch positiv dann sind. Wer bereits investiert ist, dem gratuliere ich auf jeden Fall für die super Entscheidung eingestiegen zu sein. Wer die Aktie bereits als Pennystock gekauft hat, der darf gerne Ehrenabonnent dieses Kanals werden. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.